Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute nochmal BeamNG und zwar äh, habe ich mal wieder etwas Schönes vorbereitet. Und zwar werden wir heute versuchen, mit unserem Fahrzeug durch Betonmauern zu fahren. Ähm, also durch, ja, durch, durch Betonwände zu fahren und gucken mal, wer am weitesten kommt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fahren mal hier ganz sanft an mit dem Park Ranger Fahrzeug hier, ne? Kann ich hier irgendwie die Gene anmachen oder so? Okay, ihr seht schon, wir haben gerade mal die letzte Wand äh, umgehauen. Nicht mal durchschlagen, wir stecken ja immer noch drin. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall was Krasses. So Leute, wir machen jetzt weiter mit der Highway Police, mit dem schönen BMW. Mal schauen, ob wir damit weiterkommen. Auf jeden Fall hat der Motor nicht drauf. Oh, hält sie, hält sie. Oh nein, ich spielfa. <lacht> ich seh das ja jetzt, er ist der mit dem Auto. Das waren BMW, jetzt das ist es einfach. Das sind diese alten Spielzeugautos. Die hatten auch immer. Okay, wunderbar. So, als nächstes schnappen wir uns mal etwas schnelleres Auto noch. Und zwar nehmen wir uns hier den. Sieht doch schön aus. Gehen wir mal Gas. Er schaltet aber schnell. Hat der 8 Gang? Ne, nur 6 Gang. Der ist nicht so kaputt gegangen, aber der ist auch irgendwie nicht so abgegangen, was das Fahren angeht. Okay, Leute, ihr wisst alle, wir brauchen was Krasseres. Wir nehmen uns jetzt, ich nehme jetzt hier mal den Offroad war, oder nee, wir nehmen uns Sequenz hier, wir nehmen uns den hier mal, einfach ja, den Waze, den krassesten. So, ja, schön im waze Boah, Oh, der Motor geht ab. Okay, okay, wir haben die erste Wand auf jeden Fall durchbrochen. Aber weiter schafft auch der es nicht, aber ich würde sagen der hat bis jetzt den Rekord, oder? oder war das der äh, BMW am Anfang? bin mir nicht sicher so Leute, wir als nächstes probieren was es mal mit einem mit, mit hier so einem, oder? wir nehmen den hier der sieht gut aus, der sieht was stabiler aus weil ihr merkt, die Geschwindigkeit ist nicht alles wir brauchen Kraft 95 dadurch. Ne, ach du Schande, der hat ja ganze Auto. Okay, ne. Der Wagen. Ah, der fährt noch. Okay, die Achsen sind alle Schrott. Okay, ne, der war's auch nicht. Okay, Leute, wir holen uns jetzt mal eine von meinen Waffen raus. Und zwar. Nehmen wir mal den Destroyer. Ah, der kaputt. Ey, der funktioniert ja gar nicht mehr richtig. Also die Schäden sind jetzt nicht, ja okay doch, ja. <lacht> Schäden sind jetzt aber auch nicht so extrem. Aber ne. ich glaube, dass durch das neue Update von bmG kann das können die Fahrzeuge, die man aus anderen Programmen gemacht hat, nicht mehr so gut arbeiten. Aber Leute, so ja, ey, jetzt reicht es, jetzt reicht es. Jetzt brauchen wir einfach mal so einen, so einen judenstabilen stabilen LKW hier. Mit den hier. Mit der Rampe, wir wollen den nicht direkt übertreiben. Und na? Mm -hmm. Betriebe. Er kommt bestimmt noch 12.00, ja, Oh jawohl, wir haben die zweite Mauer angebrochen. Der Motor ist uns leider komplett davon geflogen. Da ja, Jungs, dem Motor, dem geht überhaupt nicht mehr gut. Ja, der, der Kühler ist komplett in den Motor rein. Der Motor hat, glaube ich, das Getriebe... Warte, warte, kann man so liegen bleiben? Ja, guck mal, da, der... Oh. Hallo, bleib liegen. Da, guck mal. Der, Mo der Kühler hat den Motor richtig in hinten gepfeffert und der Motor hat äh, das komplette Getriebe rausgehämmert. Achse hier ist komplett raus und der Auspuff ist auch komplett hinüber. <lacht> ja, also, aber der hat es der weit geschafft, weiter als alle anderen. Aber ob wir einen finden, der durch alle drei Mauern durchkommt, das werden wir jetzt herausfinden. So, Leute, jetzt werden wir uns den hier schnappen. Wenn, also, wenn der es nicht weit schafft, dann weiß ich auch nicht. Und der hat sogar Nitro. Ach Gas. Ja. Ach scheiße, der ist mal unten geguckt, aber da war der den Biegen der Auto. Jungs, alter, ah guck mal, der ganze Grundrahmen hat. <lacht> der ganze Grundrahmen hat sich verbogen. ich verbogen. Muss vorne die Schnauze hochbiegen. Ups. Da kriegen wir den noch mal zum Fahren? Der ist ja nicht kaputt. Hä? Die Reifen drehen sich nicht mehr, oder? Nee, schade, der hat es auch nicht geschafft. Erstmal gucken wir, ob überhaupt der Bus da durchkommt. oder überhaupt was erreichen kann da. Also ist das hier nicht der Reifendruck? Hat ein Bus? Ist das nicht der Reifendruck in bar? Das kann doch gar nicht sein, dass der 34,5 bar auf dem Reifen hat. Das, das geht doch nicht, möglich oder oder also. oder? Also Made hängt auf dem Stein fest. Ah okay, da sind einfach zu viele Steine im Weg, die den blockieren. Ja, mm, mm, cool, cool. gott ich habe ihn jungs ich habe ihn der vom lkw war cooler aber egal ich habe den vom bus mit dem. okay leute ihr wisst was jetzt kommt wenn der es nicht schafft dann ist das also dann ist krass er da nicht durchschafft dann weiß ich. Shit, nein. <lacht> ich hab nicht geschafft. da? Ja, ich will da aber einmal so komplett durch. Da ist schon echt krass, wie der da Nein. Nein. Ähm. Ja, gut, ne? Der Motor... Ist, der, ist, das, ist das hier der... Ne, das ist nicht der Motor. Der Motor ist raus, ne? Der Motor ist rausgeflogen? Ach, nee, der, Luft, der Motor ist ja in die Luft gegangen. Stimmt ja. Okay. So, Leute. Ich habe das Ding jetzt... Irgendwie, ja, das ist die Kurve da ein bisschen zu scharf. Äh, aber wir wissen alle, dass der da auch, wenn wir es auch wenn wir da nicht mittig durchgebrettert sind, der der alles umhaut. Das ist also der Bus der absolute Gewinner. Vielleicht, ähm, Seht ihr ja jetzt nochmal das Endergebnis, wer welchen Platz erreicht hat. Genau. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Abonniert meinen Channel, falls ihr es noch nicht getan habt, um mich äh, zu unterstützen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.